Einen crazyen Tag wünsche ich euch und Willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal oder allererstes Video auf meinem Kanal. Hier stelle ich Minecraft, PvP, wie auch äh, Spiele vor. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch auf ähm, Skype essen. Da heiße ich auch Crazy Universum HD. nehme dann auch öfters mit hätte wie meiner und die ganzen da auf. Ich das auch unten in den Kommentaren. Box. Ja. Dann würde ich sagen, das wäre es erstmal. Schreibt mir ja auch in die Kommentare, was ich noch spielen soll. Und ja, dann würde ich sagen, ciao!